kann ich in OpenOLAT mit Kursbausteinen arbeiten? Wenn Sie einen Kurs erstellt haben, dann haben Sie ja die Möglichkeit, dort Kursbausteine einzufügen. Und ich möchte in diesem Video kurz zeigen, wie man dann mit diesen Kursbausteinen arbeiten kann. Also ich habe hier einen leeren Testkurs, deshalb dieser kreative Name hier, und ich möchte jetzt einfach mal zeigen, wie ich Kursbausteine einfügen kann, nachdem ich diesen Kurs erstellt habe. Wenn Sie noch an der Kurserstellung sind, dann schauen Sie gerne in das Video zu dem Thema rein. Ich gehe also auf Administration und dann Kurseditor und dann kann ich hier oben auswählen, Kursbausteine einfügen. So, und ich wähle jetzt einfach mal ein paar Kursbausteine aus, die ich in den Kurs einfügen möchte. Ich beginne mit einem Strukturbaustein. Damit kann ich hier oben diese ähm, Leiste des Kurses strukturieren. Dann wähle ich einfach mal einen Ordner aus, dann einmal einen Baustein-Video und dann einmal einen Baustein Aufgabe. So, man sieht jetzt hier, dass die Bausteine einfach hintereinander weg aufgelistet werden, ohne dass da jetzt irgendwie eine Struktur schon drin ist. Das kann ich jetzt aber da reinbringen. Also die einfachste Möglichkeit ist, wenn ich jetzt diese Bausteine verschieben möchte, dass ich die einfach anklicke und hier so verschieben kann. Wenn ich also jetzt nochmal hier die Reihenfolge ein bisschen anders haben möchte, als das jetzt hier ursprünglich war. Und die andere Möglichkeit ist eben, diese Bausteine auch zu verschachteln. Dafür kann man am besten diesen Strukturbaustein nutzen. Also angenommen, dieser Strukturbaustein soll jetzt diese drei Ordner hier enthalten. Dann kann ich die einfach da reinschieben. Also wenn das hier so gelb markiert wird, dann schiebt man das da rein. Also ich schiebe jetzt den Ordner, den Videobaustein und den Aufgabenbaustein alles in diesen Strukturbaustein rein. Und dann ist das da sozusagen untergliedert. Und dann kann ich wieder weitere Strukturbausteine einfügen und kann dann so einen verschachtelten Kurs aufbauen. Wenn ich den, ähm, diese Bausteine kopieren möchte, dann funktioniert das folgendermaßen. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie mehrmals ähnliche Aufgabenbausteine nutzen wollen. Bei den Aufgabenbausteinen hat man ja sehr viele Möglichkeiten, hier Einstellungen vorzunehmen. Genaueres dazu in dem Video zum Thema äh, Aufgabenbearbeitung koordinieren. Und Wenn ich diese ganzen Einstellungen einmal vorgenommen habe, und dann möchte ich das natürlich nicht immer wieder neu machen, wenn ich jetzt noch mal weitere Aufgaben stellen möchte. Dann hat man die Möglichkeit, diesen Kursbaustein mit allen seinen Einstellungen einfach zu kopieren. Und dafür markiere ich den. Dann gehe ich hier auf Kursbaustein ändern und auf Kopieren. Und dann fragt er mich, an welcher Stelle soll das eingefügt werden. Dann sage ich hier und Kursbaustein einfügen. Dann steht jetzt hier als Titel Copy of, Copy of Aufgabe. kann man natürlich dann den Namen ändern was ähnliches wie Aufgabe 2 oder so. Und dann kann man natürlich, wenn man irgendwelche Bausteine nicht mehr haben möchte, die auch löschen. Dann sind die eben logischerweise hoch, das war jetzt hier gerade noch nicht abgespeichert, die Änderung. Also die Änderung einmal speichern. Und wenn ich dann sage, nee, also diesen Baustein möchte ich doch nicht haben, dann kann ich ihn natürlich auch löschen. Und dann ist er wieder hier raus. Wenn man das dann einmal publiziert, hat man dann nur noch diese Bausteine hier drin. Soweit zur Einführung zu den Kursbausteinen.